Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 2. Mai. Brisantes Video erschüttert Schulgemeinschaft. Nach schwerem Unwetter in Rheinhessen laufen Aufräumarbeiten. Mainzer Gastronomen freuen sich auf Freiluftsaison. Schneller Autobahnausbau, lassen Länder Wissing hängen? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein Video, das angeblich einen Lehrer der Realschule Plus Flomborn-Flörsheim-Dalsheim bei sexuellen Handlungen in einem leeren Klassenzimmer zeigt, hat die Schulgemeinschaft erschüttert. Die Kriminalpolizei untersucht nun, ob es sich um eine Fälschung handelt oder ob der Vorfall tatsächlich stattgefunden hat. Die Schule hat inzwischen wieder etwas Ruhe gefunden und der betroffene Lehrer ist derzeit nicht im Dienst. Schulleiter Michalot betont in einem Elternbrief die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit und warnt eindringlich davor, das Video weiterzuleiten oder zu behalten. Die Schule bietet den Schülerinnen und Schülern Unterstützung an und steht in engem Austausch mit der ADD und dem Bildungsministerium. Die Kriminalinspektion Worms wird das Video untersuchen, sobald es in einer analysierbaren Form vorliegt. Parallel dazu laufen die Ermittlungen, bei denen Beteiligte vernommen oder angehört werden. Ein heftiges Unwetter hat am Freitagabend in Mainz und rheinhessischen Gemeinden für große Schäden gesorgt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW waren stundenlang im Einsatz. Die Schäden des heftigen Unwetters, das am Freitagabend über der Region hereinbrach, sind am Montag nicht nur im südlichsten Mainzer Stadtteil, sondern auch im übrigen Rheinhessen noch deutlich sichtbar gewesen. Bis Montag wurde bereits das gröbste weggeräumt, jedoch stehen nun die Absprachen mit den Versicherungen an. Das könnte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Feuerwehr sprach im Einsatzbericht von einem Bild der Verwüstung. Der heftige Sturm wirbelte unter anderem eine Gartenhütte durch die Luft, die in den Dachstuhl eines anderen Hauses einschlug. Zudem stürzten mehrere Bäume um. Das Unwetter hinterließ in Rheinhessen massive Schäden, Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Stadt Mainz unterstützt seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 die lokale Gastronomie, indem sie zusätzliche öffentliche Außenflächen ohne Gebühren zur Verfügung stellt. Laut der Pressestelle der Stadt haben 51 Gaststätten mit bestehenden Außenflächen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, während 30 Gastronomien erstmals aktiv wurden und ihren Gästen auch im freien Sitzplätze anboten. Insgesamt wurden 2000 Quadratmeter Stadtfläche und 80 Parkplätze neu genutzt. Im November 2022 beschloss der Mainzer Stadtrat, die Sondernutzungsgebühren für 2022 und 2023 auszusetzen, um den Unternehmen mehr Planungssicherheit zu geben. Gastronomen wie Kamel Iwezen, Nora Bengs und Dominik Römer loben die Maßnahmen und betonen die positive Wirkung auf das Stadtbild. Sie wünschen sich jedoch langfristige Sicherheit, um die zusätzlichen Flächen weiterhin nutzen zu dürfen. Beim Berliner Koalitionsgipfel Ende März wurden 145 Autobahnprojekte identifiziert, die beschleunigt umgesetzt werden sollen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, benötigt jedoch die Zustimmung der betroffenen Bundesländer und einige Länder, in denen die Grünen mitregieren, verlangen mehr Zeit. Hessen und Nordrhein-Westfalen, zwei der betroffenen Länder, haben noch keine Zustimmung signalisiert. Während man auch im Grün regierten Baden-Württemberg noch prüft, bekam Wissing positive Antworten aus Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. In Mainz, Hannover und Kiel sitzen die Grünen mit am Kabinettstisch. Wissing hatte den Ländern eine Frist bis zum 28. April gesetzt, um ihre Zustimmung zu den Projekten zu geben. Die hessische FDP wirft dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir vor, den Autobahnausbau auszubremsen, und fordert eine rasche Entscheidung. Das Bundesverkehrsministerium beabsichtigt jedoch nicht, die Abgabefrist zu verlängern, und Projekte ohne Zustimmung der Länder werden nicht ins Beschleunigungsgesetz aufgenommen. Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren. Seit gestern kann in ganz Deutschland mit dem 49-Euro-Abo im Nah- und Regionalverkehr gefahren werden. Das Ticket wird von regionalen Verkehrsunternehmen ebenso vertrieben wie von der Bahn und kann in den jeweiligen Apps gekauft werden. Wo der Fahrschein dabei gekauft wird, ist für Kunden egal. Wer kein Smartphone besitzt, kann das Abo prinzipiell auch persönlich an den Verkaufsstellen vor Ort kaufen. Ähnlich wie beim 9-Euro-Ticket vergangenen Sommer gilt, in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs ist das Ticket gültig. Ausgenommen sind ICE-Züge, IC-Züge und EC-Züge. Auch in Zügen und Bussen des Anbieters Flix ist das Ticket nicht gültig. Wer ein Deutschland-Ticket kauft, erwirbt dies immer bis zum Ende des laufenden Kalendermonats. Wer also am 15. Mai zuschlägt, hat den Fahrschein also trotzdem nur bis zum 31. Mai. Seit einigen Tagen ist klar, die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und beobachtet. Nach Einschätzung des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz verfolgt die Junge Alternative in Hessen Bestrebungen, die gegen wesentliche Schutzgüter der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet sind. Bundesweit geht der Verfassungsschutz derzeit von einem Potenzial von rund 50 Personen aus. Die junge Alternative Hessen bestehe aus mehreren Kreis- und Ortsverbänden, weise jedoch keine flächendeckenden Strukturen auf. Räumliche Schwerpunkte seien nicht zu erkennen. Im letzten Verfassungsschutzbericht 2021 hatte es noch geheißen, dass ein Schwerpunkt in Nordhessen im Raum Kassel zu beobachten sei. Bundesweit habe die 2013 in Darmstadt gegründete, junge Alternative, 1600 Mitglieder und damit deutlich weniger als die Nachwuchsorganisationen anderer Parteien. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.